Der Bayerische Rundfunk wird am 23. Dezember die Weihnachtsshow »Zauberhafte Weihnacht im Land der stillen Nacht« ausstrahlen. Die Sendung wird von DJ Ötzi und Sängerin Sonja Weißensteiner moderiert. Die beiden empfangen neben Florian Silbereisen noch weitere Schlagergrößen wie Melissa Naschenbank. Nick Pee, nino Rossi und viele weitere beliebte Stars der Szene. Der 40-jährige Silberreisen wird an diesem Abend den Song und Brennen 100.000-Kerzen performen, doch leider ohne seinen Kollegen Thomas Anders. Wie schade für die Fans dieser zwei Superstars. Am 23. Dezember, 20.15 Uhr, Strahlt der Bayerische Rundfunk die Sendung Zauberhafte Weihnacht im Land der stillen Nacht aus? Moderiert wird die besinnliche Show von DJ Ötzi und Sonja Weißensteiner. Ein Miss für alle Schlagerfans, die Weihnachten lieben. Florian Silbereisen? Plötzlich steht er ganz alleine da. Auch Florian Silbereisen lässt es sich nicht nehmen seinem Kumpel DJ Ötzi einen Besuch abzustatten. Viele Fans warten sicherlich mit großer Vorfreude auf den Auftritt des Schlagerstars. Florian Silbereisen wird dabei den wunderbaren Weihnachtssong und Brennen 100.000 Kerzen singen. Doch es gibt schlechte Nachrichten. Der 40-Jährige muss auf Thomas Anders verzichten. Leider werden die zwei nicht ihren gemeinsamen Song auf der Bühne performen. Wie schade. Giovanni Zarella, Semino Rossi Co. Zahlreiche Stars sind dabei. Nichtsdestotrotz dürfen sich die TV-Zuschauer auf eine wunderbare Show mit zahlreichen namhaften Stars freuen. Mit dabei sind unter anderem Giovanni Zarella, Semino Rossi, Melissa Naschengang, Rolando Willesen, Nicky, Ella endlich und Francine Jordi, ein toller Abend wartet auf uns.